Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Kürzlich schrieb ein Teilnehmer auf der Love Graffiti Wand, du bist immer ruhig geblieben. Und weiß ich natürlich nicht, bei genau was der Partner ruhig geblieben ist. Aber das brauche ich auch nicht, um folgendes Grundsätzliches festzustellen. Der oder die, das geschrieben hat, hat befürchtet, der Partner würde in der Situation nicht ruhig bleiben. Egal ob der Schreiber es für gerechtfertigt gefunden hätte, sich aufzuregen, man ein schlechtes Gewissen hat oder weil der Partner sich leicht aufregt und man das immer befürchtet, auf jeden Fall empfand derjenige es als positiv, dass etwas, was man befürchtete oder zumindest erwartet hat, nicht eingetreten ist. Meine Erfahrung sagt mir, dass ich noch eine weitere Annahme machen darf. Wer immer diese Situation als positiven Moment wahrgenommen hat, ging davon aus, dass es dem Partner nicht leicht gefallen ist, ruhig zu bleiben. Derjenige spürte auch, dass der Partner entschieden hat, es sich selbst schwer zu machen, um den Partner mit seiner Unruhe nicht zu beschweren. Man könnte auch sagen, der Partner hat einen Schmerz auf sich genommen, um den Autor der Zeilen nicht weh zu tun. Wahrscheinlich würde der Schreiber dieser Zeilen es nicht genauso ausdrücken, aber ich bin mir recht sicher, dass dieser intuitiv diesen Zusammenhang gespürt hat. Er hat daraus ganz natürlich einen Liebesbeweis erkannt. Es gibt viele Geschichten über Menschen, die sich für den Partner heldenhaft geopfert haben. Und viele Menschen würden auch glaubhaft behaupten, dass sie in dramatischen Situationen ihr Leben für den Partner aufs Spiel setzen würden. Aber würden sie es auch in pipifax Situation Sollten Sie jemals behauptet haben, Sie würden alles für Ihre Beziehung tun, dann müssen Sie nicht auf eine dramatische Situation warten, wie wir sie auf den Kriegsfilmen gesehen haben. Es reicht bei einem kleinen Streit mit dem Partner sich nicht aufzuregen, auch wenn sie der Meinung sind, volles Recht dazu zu haben. Es ist schon ein Liebestat, dem Partner einen Fehler zu erlauben, auch wenn man noch ein gutes Argument gegen seine Ausrede hat. Sie müssen nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Liebe zum Partner zu beweisen. Es reicht, den kleinen Schmerz einer gerechtfertigten Antwort, die sie nicht gegeben haben, auszuhalten und ruhig zu bleiben, damit der Partner sich geliebt fühlt. Auf couplecoaching.de biete ich Ihnen eine unkomplizierte Methode an, damit es Ihnen leichter fällt, diese Liebeszeichen für Ihren Partner umzusetzen, indem Sie auf einer Love Graffiti Wand täglich einen kleinen schönen Moment aus dem Beziehungstag festhalten. Und wenn Sie noch mehr von meinen Erfahrungen aus über 50 Jahren Praxis hören wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in den Kommentaren wissen,